Yo, Leute, was geht? Hier ist wieder euer EMPW, -Boss hier vom boss Channel number meine Freunde. Und heute mal wieder ein kleines Video hier am Start für euch, für meine Abonnenten oder auch Barbonenten genannt. Und ja, ein ganz schweres Video für mich, ich sag's euch gleich, fällt mir wirklich nicht leicht, das zu machen, aber ich habe wirklich schon lange überlegt, ja, schon Jahre, Monate, ob ich dieses Video machen soll, wann ich es machen soll, wann der perfekte Zeitpunkt dafür ist und ich habe mich jetzt dazu entschlossen, einfach aufgrund von aktuellen Ereignissen, so weltweit, Gesetze, äh, USA, ich gebe euch schon mal ein paar kleine Tipps, um euch ein bisschen drauf vorzubereiten, um euch ein bisschen, ja, seichte in das wa tiefe Wasser einzuleiten, meine Freunde. Und zwar ist es wirklich ein heikles Thema. Ist so, ja, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Also, viele von euch haben mich ja schon gesehen auf Bildern, dies, das. Und, um jetzt irgendwie hier, dass ihr nicht was Falsches denkt, das bin schon ich, ja, meine Freunde. Der Boss ist schon so attraktiv, wie ihr denkt. Aber, meine Freunde, auf diesen ganzen Bildern, die ihr gesehen habt, Instagram, Facebook oder auch mit Facecam hier in den Videos, das war schon ich, meine Freunde. Aber das war nicht mein wahres Ich, ja. Also das war nicht... Ja, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Aber besten zeige ich einfach mal ein Bild von mir, und zwar jetzt. Und ja, so sehe ich halt aus. Und ich denke mal, das Bild spricht schon ja, mehr als 1000 Worte. Und zwar... Denkt euch am besten euren Teil dazu, so bin ich halt, so fühle ich mich wohl und ja, das ist der Boss, wie er wirklich lebt, meine Freunde, ich dachte mir so, ihr seid es wert, dass ihr das mal erfahrt, wie ich so normal drauf bin und ihr merkt schon dieses Video, es fällt mir wirklich nicht leicht, das zu machen, ja, das ist wirklich ein schwerer Schritt für mich, aber ich dachte mir halt, damit ihr halt auch mal seht, wer hinter der Maske steckt also hinter der zweiten Maske quasi. Das ist wirklich ein metaphorisches Video Fällt mir auch wirklich nicht leicht. Aber, ja. Es muss gemacht werden. Und wie Muhabet, der Sänger, wer ihn kennt, Daumen nach oben. Wer den kennt, der hat auch schon gesagt, was gemacht werden muss, muss gemacht werden und wird auch gemacht. Und nach diesem Lifestyle lebe ich halt auch einfach, meine Freunde. Und ich hoffe mal, dieses Video hat euch gefallen. Und deswegen kamen jetzt auch die letzten. Tage oder Wochen nicht so viele Videos, weil ich habe halt die ganze Zeit überlegt, soll ich dieses Video machen, soll ich es lieber lassen. Und das hat mir halt auch wirklich, ja, das hat mir auf die Zähne gedrückt, ja, auf das Zahnfleisch, meine Freunde. Ich konnte nicht reden, also in Videos zumindest. Und deswegen, ich bin wirklich erleichtert, das jetzt gemacht zu haben und dass ihr das jetzt auch wisst. Und wenn ihr diesen schweren Schritt für mich, ja, wenn ihr den wirklich appreciated, und wenn ihr auch wirklich, vielleicht sind ja auch ein paar Abonnenten dabei, die auch so, ja, in dieser Szene aktiv sind wie, sag ich mal, dann würde ich mich freuen, wenn ihr da ein bisschen so Bescheid sagt, auch vielleicht mal so sagt, hey Boss, finde ich cool von dir, dass du das so machst und dich so zeigst. Und gebt ein bisschen einen Daumen nach oben und schreibt einen Kommentar, wie ihr das findet. Würde ich mich auf jeden Fall freuen. Und ja, euer EMPW Boss ist Owen Bitches, no homo. Skurr!